Verehrte DFG, verehrtes Präsidium, liebe Mitglieder, engagierte Beteiligte, als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung möchte ich der DFG zu ihrem 100-jährigen Bestehen im Namen aller Ausschussmitglieder einen ganz herzlichen, aufrichtigen Glückwunsch sagen. 100 Jahre DFG. Das begann als Notgemeinschaft in der ersten deutschen Demokratie. Das ist wiederbelebt worden in der zweiten deutschen Demokratie. Das ist dann 1951 zu dem Namen der deutschen Forschungsgemeinschaft weiterentwickelt worden. Ja, Gemeinschaft. Die DFG ist unbestritten die größte deutsche Forschungsgemeinschaft, in der sich Bund und Länder zusammenfinden in Verantwortung für freie und immer wieder sich erneuernde Wissenschaft und Forschung an den Hochschulen. Die DFG ist ohne Zweifel eine sehr bedeutende Gemeinschaftsleistung aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denn das soll nie vergessen werden, wie viele Menschen aus der Wissenschaft in der Verantwortung für die Qualität, die Weiterentwicklung von Wissenschaft sich in Kommissionen, in Begutachtungskreisen, in der Beteiligung an der großen Gemeinschaftsleistung DFG wiederfinden. Und die DFG ist bestimmt eine sehr innovative, sehr ideenreiche, sehr auf Zukunft ausgelegte Forschungsinitiative, die Impulse setzt in alle Fächer, die immer wieder neue Formen unterstützt, in denen sich Wissenschaft und Forschung organisieren kann, die ein Auge hat auf die Frauen, auf die Gleichberechtigung, die Partizipation, auf die Jugend, die junge Wissenschaft, auf die Internationalität. Und an der Stelle muss man, darf man daran erinnern, dass die Geschichte der DFG, angefangen von der Notgemeinschaft, keine ganz bruchlose Geschichte gewesen ist. Es ist eine sehr deutsche Geschichte gewesen, in allen Verirrungen, in allen Grausamkeiten, auch Schmerzen, wenn wir daran denken, was zwischen 1933 und 1945 auch in Duldung, in Beteiligung, in Wegschauen, in Mitorganisieren über die damalige Notgemeinschaft mit in Deutschland stattgefunden hat. Die DFG hat in der deutschen Demokratie der Gegenwart dieses aufgearbeitet. Sie hat sich dem gestellt. Sie hat einen sehr konstruktiven Beitrag auch im Zusammenwachsen Deutschlands nach der Wiedervereinigung für Wissenschaft in Freiheit mitgesetzt. Und sie ist darüber auch zum Vorbild geworden für Europa, was die Förderung von Wissenschaft und Forschung angeht. Insoweit und das Bild hinter mir mag das als kleines Augenzwinkern mit unterstreichen, braucht die DFG nicht immer den Jungbrunnen. Sie hat ihn manchmal benutzt. Wir dürfen sicher sein, dass die DFG auch für die Zukunft ihre besondere Mission sehr ernst nimmt und gut umsetzen wird. Nämlich Freiheit von Wissenschaft und Forschung in Verantwortung voranbringen. Dazu alles, alles Gute und nochmal ein Glückwunsch an 100 Jahre DFG.